Ich hab Jesus gesehen. Was? <lacht> moin, moin und willkommen zur neuen Ausgabe der besten Clips von Juli, August. Naja, steht zumindest zu im Skript. Bahnfahren mit dem Findekind. Ich hab keine Ahnung, wieso der Zug nicht fährt, du. Hast du Twirl gemacht? Ja, vor drei Jahren. Was <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> da hatten sie, Schwester, wird eine harte Landung. <lacht> yeah, Leistung. Yeah, Alter Signal, ach komm. Wieder 50 Kilometer fahren. Also liebe BVG, ich würde mich als Fahrer bei euch sehen. Oh, rotes Signal? Naja. Liebe BVG, ich würde mich bei euch sehen. Aber auch mit anderen Verkehrsmitteln läuft es nicht besser. It was at this moment that he knew. <lacht> ich habe ihn aufs Leben gehauen. Ruhig, ruhig, Bus, ruhig. Oh mein Gott, Erdbeben. Was geht denn da? Oma oh, hat gerade einen Durchfall bekommen. Ist alles in Ordnung. Was habe ich hab mich denn gemacht? Ich hab doch nur den gesetzt! <lacht> <Wieso? lacht> Bleib aus! Direkt am Handy. Tschüss! <lacht> die wollte ich einfach nur verspüren. Ich glaube, die ist nie ausgestiegen, Alter. Die ist jetzt einfach unter seinem Sitz und leistet Arbeit. Oh, so nice. Ich brauche dringend etwas Tee. Guck mal, du brauchst was zum Lutschen. Also, ein Bonbon, weil deine Stimme ist so. Ah. Oh, so. Sorry. Sorry, junge Dame. Ah. Es tut mir leid. Excuse me? Sie. Ah. Oh, geil. Voll geil mit dem Fündchen. No, stop, stop! Bist du denn eigentlich komplett bescheuert? Oh, klar, nicht nee. oh. B B Sag ich ja, ist so selten. Ich krieg gerade. Ich krieg oh. gerade. Ich habe mich mit dem Hammer nach vorne geschlagen, ne? Bin drinne. <lacht> Ach komm! G oh, <lacht> Gott, ich dachte, du bist runtergefallen. <lacht> was? <lacht> oh mein Gott! <lacht> oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Aber auch in Shootern läuft es nicht besser. Schlägt ihr auch mal ein? Okay, ich nehme alles zurück. Oh! Ach komm, wie kann man so los sein? Geh mal kacken. Fangen. Nein, nicht meine Toilette. <lacht> mit einem Dinosaurier. Dann macht er einfach meine Toilette kaputt. Aber mit einem Dinosaurier. Du hast die erste Lage nicht verstanden, glaube ich. Wieso bist du so unfähig? Ja, ach komm, wirklich, wie kann man denn so los sein? Aber es gibt noch eine letzte Hoffnung. Dankeschön. So muss das laufen. Komm, komm. <lacht> wer, zu, wer zuerst den Kreis verlässt? <lacht> Jawohl, GG. <lacht> Jawohl, wichtig und richtig. Nämlich! F you and your mom and your sister and your child And your broke ass car and you cheat your you, you call out F you and your friends I will never see you again Everybody but your dog <lacht> You can all fuck up Mehrere Gegner bei B Jawoll! The force is strong with this one Ich hab mit der Freundschaft gerade geschlossen <lacht> Was? Ich sag so nö, die ich will nicht in den Fahrstuhl. Ah. Hello. Ich hab ein neues Zombie gefunden. was machen Sie so den ganzen Tag, Leute, mit Autobatterien abwerfen? Ja, du musst mit deinem Piss-Auto jetzt mal langfahren, oder was? Ist nichts passiert. Bitte, was kann dieses Spiel? Nee, ne? Och nee, ne? Musterspiel, Bitte, bitte, Musters. Bitte, was ist bei der Entwicklung? Ne? Bitte, was, was ist da falsch gelaufen? Welche Drogen habt ihr genommen? Es kann doch nicht sein, dass so ein Bug entsteht. Bei... Hä? Mein Freund. Mein Freund. <lacht> du musst jetzt hier raus. Verstehst du? Ein Bus kommt niemals zu spät. Er trifft genau dann ein, wenn er es beabsichtigt. Alter, meine Faust trifft auch gleich ein. Drin. Ich bin entspannt. Hey Siri, make a timer for 10 minutes. Für wie lange? 10 minutes. Für wie lange? 10 minutes. Für wie lange? 10 minutes. Für wie lange? 10 minutes. minutes. Es gibt keine laufenden Timer. <lacht> <lacht> Ihr habt die Welt noch nicht so ganz verstanden, oder? Ah! Ja. Ist ein Feature. Meine Puffmama heißt Leila. Sie ist schöner, jünger, geiler. La la la la la la la la. La la la la. Die junge, die, die junge, schöne Leila. Nee, warte. <lacht> Digga. Machen. Mode Why? Smash. Bodenlos.